Hallo Stenworld. Hallo world hallo liebe Stenno-Freunde, dieser Blog startet den Stenno-Dialog in englischer und deutscher Kurzschrift. Um den Ball ins Rollen zu bringen, führen wir künstliche Dialogpartner ein. Also da wären Steno, Steno und Steno Tom. Und zwar in Form als separate Blocks in verlinkten Steno-Videos, auch genannt Hyper-Videos. Alles Gute an alle, Friede Mahr.